Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Master Your Subconsciousness am effektivsten für dich nutzt und das Maximale für dich herausholst. Heute ist das neue G3 erschienen, also eine komplett neue Gestaltung dieser Frequenz. Also Remember Your Dreams hat sie ja früher geheißen und heute heißt sie Master Your Subconsciousness. Sie wurde komplett gelöscht und alles komplett neu gemacht, neue Technologie äh, und so weiter. Und da ähm, möchte ich dir in diesem Video zeigen, ähm, wie du diese am allerbesten für dich nutzt. Ja? Ähm, als erstes empfehle ich dir grundsätzlich, es ist, es ist eine Empfehlung, aber kein Muss. Ja? Du kannst Master Subconscious auch so nutzen, aber um die Wirkung zu verintensivieren, empfehle ich dir G1 und G2 Grund, dass ich schon mal gehört zu haben. Weil dort Sachen vorkommen, die dir dienlich sind, aber kein zwingendes Muss sind. Ja? Also es ist nur so als Tipp, falls du G1 und G2 hast. Erstell dir so eine Playlist und hör dir mal G1 an. Dann mach eine kurze Pause, danach hörst du G2, das ist vielleicht so ein Nachmittag, den du investieren musst, und dann wird es schon Abend sein und dann höre dir direkt dann vom Schlafen gehen G3 an, ja, und schlafe nach G3 an, aber wichtig ist, dass du G3 zu Ende hörst und danach einschläfst, ja. Ich empfehle dir noch zusätzlich, ja, Um einfach, es geht hier in diesem Video nur darum, wie du das Maximale rausholst, ja, es ist nur eine Empfehlung, ja dass du dann eine Playlist erstellst und zwar, du hörst dann am Schluss dann Gate 3 und dann erstellst du dir eine Playlist, wo zwei bis dreimal hintereinander oder eine Schleife die Dream Recall Frequency kommt. Das ist eine Frequenz, die deine Alpha-Brücke trainiert. Ja? Wenn du das Video gesehen hast zum neuen ähm, Gate 3, da erzähle ich ja, wie wichtig es ist, die Alpha-Brücke zu trainieren und mit dieser Methode wirst du das genauso machen. Das heißt, ich wiederhole es nochmal, es gibt mehrere Methoden. Die erste Methode ist, du hörst, fängst am Nachmittag an mit Gate 1 dann machst du eine kurze Pause, wichtig ist, so nicht einschliffst dabei. Dann, so eine halbe Stunde Pause, dann legst du dich wieder hin, hörst du komplett G2 durch oder machst die komplett, das komplette G2-Training, was ich dir auf jeden Fall empfehle, so wie ich es im G2-Video vorgestellt habe. Also das komplette Training, also das Nutzungsvideo, schaut oder dann an, mach die komplette G2 durch, sehr intensiv, wie du es halt im Video gelernt hast. Dann höre G2 an, dann machen wir wieder so eine halbe Stunde, Stunde Pause und dann so, wenn du weißt, du schläfst immer so um 11 ein, dann geh um 20 Uhr ins Bett ähm, oder um 21 Uhr spätestens ähm, und höre dir dann G3 an. Ja, die dauert so ungefähr 50, 55 Minuten. Höre G3 an und halte dich eben an dieses Nutzungsvideo. Ähm, weil dann hast du auf jeden Fall G1 trainiert, die Frequenz im Gehirn gerade durch, durchtrainiert. Ähm, die, die Anker verankert, G2 deine Visualisierung verbessert, deine, äh, die, die Frequenz von G2 trainiert und dann geht es natürlich ja direkt weiter mit G3, äh, wo du dann direkt, wenn du G3 nutzt, so den maximalen Nutzen rausholen wirst. Ähm, wenn du dann G3 verankert hast, die Hypnose-Technik gemacht hast, empfehle ich dir Folgendes, dann setzt du dich hin, gehst in den Schneidersitz, tust die Dream Recall Frequency hinein, die Alpha-Frequenz-Training und meditierst mal so eine halbe Stunde, Stunde. Und du wirst dann irgendwann müde werden, lässt die Frequenz drauf, legst dich hin und schläfst einfach ein und lässt sozusagen die Dream Recall Frequency als Loop so zwei, drei, vier Mal laufen und schläfst einfach damit ein. Dann wirst du, während du schläfst, Al deine Alpha-Frequenzen werden damit trainiert. Das heißt, du wirst in der Früh aufwachen und wirst du denken, boah krass, ich habe mich noch nie so intensiv an meine Träume erinnern können, geschweige denn oft kann es passieren, dass du sogar luzid wirst dabei. Ja. Und wenn du das, äh, das würde ich dir empfehlen, am ersten Tag zu machen und dann am zweiten Tag, beziehungsweise den nächsten drei Tage darauf oder sieben Tage, je nachdem wie intensiv du das intensivieren möchtest, hörst du dir so wie gehabt, die Gate 3 an, meditierst mit Dream Recall Frequency und dann schläfst du mit Dream Recall Frequency in, ein, in so einer Schleife ein. Das machst du so zwischen drei bis sieben Tage. Nach sieben Tagen garantiere ich dir, du wirst ein komplett anderes Traumempfinden, Traumerinnerung und Traumintensität haben. Immer wird es so sein, dass du aufwachst und du wirst wissen, ah, ich bin hier eingeschlafen, dann sind mir meine Augen zugegangen und dann habe ich das erlebt, das, das, das, das, das. das, das, das. Und dann könntest du Bücher füllen. Was ich dir auf jeden Fall noch empfehle, ist ganz wichtig, ganz wichtig, um das nochmal auf ein ganz anderes Level zu heben, ein Traumtagebuch anzufangen und zu führen. Ja, Und zwar, du stehst in der Früh auf, wichtig ist, nicht am Laptop, nicht am Handy, keine Sprachnachrichten, keine Diktierfunktionen, sondern ein Buch zu nehmen und dann ähm, händisch, aufzuschreiben, was du erlebt hast. Und wirst mit jedem Tag merken, am ersten Tag wirst du vielleicht einen kleinen Absatz schreiben. Dann wirst du eine Seite schreiben, dann wirst du drei, vier Seiten schreiben. Am siebten Tag wirst du fast Bücher füllen können. So viel wirst du dort aufschreiben können. Also es wird sehr, sehr intensiv werden. Aber wenn du das natürlich dann noch weiter trainierst, dann wird das sehr, sehr krass werden. Dann, wenn du merkst, okay, jetzt ist es schon sehr, sehr intensiv, dann kannst du reduzieren, dann kannst du aufhören, G3 zu hören, sondern nur noch alle paar Tage zu hören. Ich empfehle dir trotzdem am Tag oder vom Schlafen gehen, einfach nur, zumindest während der Meditation, auf die Dream Recall Frequency zu hören, zu, zu testen. Und dann kannst du auch so einschlafen, du wirst merken, es wird intensiver. Und dann wirst du merken, du brauchst keine G Hypnose mehr, weil der Anker wirkt schon von sich aus sehr, sehr gut. Und durch das Traumtagebuch bestätigst du dein Unterbewusstsein. Ja, ich kann mich sehr, sehr gut erinnern und ich habe sehr, sehr intensiven Zugang zu meinem Unterbewusstsein. Und so weiter. Ja. Ähm, vor allem geht es bei der Recall äh, äh, bei der, bei der Master Your Subconsciousness darum, dass du die Methode verinnerlichst. Ähm, und die Methode funktioniert so, dass du ja nicht nur deine Traumerinnerung verbesserst, sondern das Wichtigste, das ist so der Kern von, ähm, von Master Your Subconsciousness, dass du später, wenn du Programmierungen bei deiner Unterbewusstsein machen willst, dass du einfach die Augen zumachst, und dir vorstellst, du bist in deiner Holzhütte im Wald dass du dort die 10 Stufen runter gehst, dort in den Aufzug steigst, die auf der Aufzug fährt runter, du machst die Tür vom Aufzug auf und du bist im Unterbewusstsein. Und wenn du im Unterbewusstsein bist, dann veränderst du dort Veränderungen, wie zum Beispiel Charakterveränderungen, deine Gewohnheiten, deine Glaubenssätze, was auch immer oder was du dir an deinem Unterbewusstsein verändern möchtest. Programmierst du dort, am besten durch Suggestion, das also heißt, du holst dir, schreibst dir vor am besten so, ähm, äh, so Mantras auf und so weiter, gehst die vorher durch. Ähm, und dann gehst du ins Unterbewusstsein, einfach in der normalen Meditation, gehst, stellst dir vor, dass du im Unterbewusstsein bist, dass dein Computer kommt, dass du dann auch hochfährst, Programm startest für Änderungen am Unterbewusstsein, idealerweise wie in G3 wo du sagst, okay, liebes Überbewusstsein, bitte mach das, was jetzt kommt, das, das verankert, wird immer Unterbewusstsein und dann gehst du so 10, 20, 30 mal dein Mantra durch, sozusagen, ab heute kann ich das, das, das und so weiter und mit jedem Tag immer mehr und immer mehr und dann gehst du wieder in den Aufzug rein, fährst nach oben in die Holzhütte, gehst die Stufen hoch, legst dich dort ins Bett, wachst auf, machst deine Augen, gefunden, dann bist du wieder da. Und dann wirst du sozusagen die Fähigkeit erlangen, in der normalen Meditation an deinem Unterbewusstsein Manipulationen durchzuführen und dein Verhalten, deine Strukturen, deine Gewohnheiten zu verändern. Ja? Das ist sozusagen der Kern von Master Your Subconsciousness. Ja? Gut, ja und dann wirst du halt merken, dass du damit... Ähm, das Ganze verintensivieren kannst. Das kannst du sozusagen dann ein zwei Wochen lang ähm, trainieren. Dann gehen wir in die nächste Methode. Ich hier noch stehen ähm, mache so lange weiter, bis deine Traumerinnerung extrem gut ist, weil desto besser deine Traumerinnerung ist, desto besser ist der Zugang zu deinem Unterbewusstsein an sich. Ja? Du wirst auch merken, dass du an sich dann einfach im Wacht Wachzustand eine viel bessere Erinnerung hast. Ich empfehle dir noch zusätzlich entweder Omega 3 zu nehmen, am besten ähm, pflanzlich, pflanzlich äh, oder Chiasamen oder Leinsamen in Kombination zu arbeiten. Und vor dem Schlafen gehen, mach dir einen Smoothie, am besten mit Reismilch. Äh, da, dort tust du Kurkuma hin, hinzu, Chiasamen und, äh, und äh, Leinsamen tust das in so einen Smoothie-Mixer. Am besten vielleicht noch Banane dazu und ein bisschen Kokos, damit das Ganze ein bisschen Geschmack bekommt. Und relativ viel, so ein oder zwei ähm, Esslöffel, je nachdem wie intensiv du das haben möchtest, äh, von Kurkuma am besten frisch gemahlen rein mit smoothen und dann bevor du die Frequenzen hörst, das Ganze trinken. Du wirst merken, wie sich dadurch alleine schon deine Lucidität in der Nacht verintensiviert und die ganzen Träume viel lebendiger werden. So als kein Geheimtipp, ja? Gut. Wenn die Wirkung nachlässt, wenn du merkst, okay, du hast jetzt länger nichts getan, dann fangen wir an mit deinem Traumtagebuch. Auf jeden Fall intensivier das. Ich habe in G3 äh, im Shop, im Reiter Videos, ähm, also wenn du auf G3 gehst, Master Yourself Consciousness, gibt es einen Reiter, dort nennen sich Videos und dort habe ich ein Video drauf oder mehrere Videos von Techniken für die Traumerinnerung zur Steigerung. Ja? Und schau dir diese Techniken an und kop kopple die mit dieser Technik, die, mit diesen Methoden, die ich dir hier in diesem Video vorgestellt habe. Ja? Dann, ähm, höre geht, äh, Methode 2, kommen wir jetzt, Höre G3, zu welcher Zeit und so oft wie es dir möglich ist. Ja. Binde es am besten äh, ein, so ein, zwei Stunden, bevor du vom Schlafen gehen bist. Und mach, äh, mach damit so lange weiter, bis deine Traumerinnung deutlich gestiegen ist. Und wenn die Wirkung nachlässt, starte einfach regelmäßig. G3 zu hören. Also du musst es nicht so wie Methode 1 mit geht 1, 2 am ersten Mal trainieren, sondern trainier einfach so vom Schlafen gehen. Nicht, oh ich gehe immer um 10 ins Bett, dann gehst du jetzt um 10 ins Bett und hörst einfach G3 dabei an. Du wirst in der Regel immer einschlafen. Das wird eh was bringen, weil die Frequenz eh wirkt auch während du schläfst. Aber die, mit der Methode 1 hast du halt die maximalste Wirkung. Und Methode 3 ist, meditiere 30 Minuten, so ähm, ohne Frequenzen, am besten mit Schlafmaske und Ohrpacks. Dann starte G3, die Uhrzeit spielt dabei bei der Methode keine große Rolle, weil du wirst dann grundsätzlich schon durch die normale Meditation schon in Alpha gelangen. Und danach, wenn du schon in Alpha bist, hörst du einfach G3, ja, das ist die dritte Methode und der dritte Zugang. Ja. Gut, das sind so die drei Möglichkeiten. Ich wünsche dir viel Spaß beim neuen G3. Du wirst merken, es wird. Ich habe ab der Hälfte von G3 eine neue Technologie eingebaut. Du wirst merken, wie sich da dein Bewusstsein einen komplett anderen Bewusstseinszustand verschieben wird. Ich wünsche dir einfach viel Spaß dabei, lass dich überraschen, was da geschieht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und übrigens, heute ist auch G4 erschienen. Ich habe dazu auch zwei eigene Videos erstellt. Und zwar Deep Body die kannst so super in Kombination mit G3 direkt anwenden, das ist komplett eine aufbauende. Meditation und Hypnose, die du mitkoppeln kannst, wo es dann darum geht, in den, in den nächst tieferen Zustand zu kommen, wo du dann einen Bodyscan machst und wo du, wenn du meditierst und sozusagen Zugang zum Unterbewusstsein hast, wo du dann ähm, dich äh, in die nächst tiefere meditative Ebene gelangst. Also sprich, wo du dann Bewusstsein dann anfängst ja, zu verschieben, eine andere Wahrnehmung, einen anderen Bewusstseinszustand zu erleben. Ja. Aber da habe ich ein eigenes Video drüber gemacht und lasse dich da überraschen, bis dann, ähm, da weitergeht. Also bis dann. Tschüss. Papa.